Review mit Cake und Drippy Yeah! Oh, hey und willkommen auf meinem Dreckskanal. <lacht> Cake Not Sweet, ihr kleinen Lutscher um, ja, neue Videoidee Wir holen uns irgendwelche Posts von irgendwelchen random Leuten die wir bestimmt nicht kennen oder so etwas und lesen sie mal vor wenn ich scheiße Englisch spreche, fickt euch! Okay mm. Please, never forget! Life goes on mm -hmm. oh. Willst du mal übernehmen? Oh. I love you And I will never ever stop loving you oh. Okay, ja yeah. um, What the fuck um, oh. You broke me I hate you I just Love you Why you hate me So Mich For dead. Fuck off Okay. Mensch, yo. yo, hey komm. Das Video, diese Video, die ist mega gut. Ähm, um, falls ihr diese Person folgen wollt, dann <lacht> Okay, war Spaß. Als ob ich sagen will, wer das gepostet hat. Also, letzter Post willst du bestimmt übernehmen. Just wanna... Die Socke fuckt mich ab. <lacht> Ich schneide so hart raus, du bist doch. Ich schneide so hart rein. Alter. I just wanna feel good. I... Okay. Ich übernehme. I just wanna feel good. I don't wanna be sad anymore. <laughs> okay. <laughs> Eat <like>. psych. Beep. <clears throat> <laughs> <laughs> <laughs>